Schlager Countdown, die unnötigste Sendung 2021? An großen Ankündigungen hat es vor der Ausstrahlung der ARD-Show, Schlager Countdown, so wird's bald wieder sein. Auf jeden Fall nicht gefehlt. Ganz große Stars wie Andrea Berg, Roland Kaiser, Ross Anthony oder Andreas Gabalier sollten für eine große Party sorgen. Auch Helene Fischer wurde angekündigt und die Fans der deutschen Schlagerkönigin hofften schon auf ein echtes Comeback bei ihrem Ex-Freund Florian Silbereisen. Herausgekommen ist dann aber leider nur ein besseres best of mit Ausschnitten vergangener Feste. Besondere Atmosphäre kam da nicht auf und auch eingeschworene Anhänger dieses TV-Formats waren enttäuscht. Auch die Einschaltquoten waren eine Enttäuschung. Gerade mal 4,22 Millionen Zuschauer sahen zu. Das ist für die Feste mit Florian Silbereisen ein sehr bescheidener Wert. Aber vielleicht sogar noch ganz gut für das wirklich Gebotene. Nun wiederholt der MDR am 7. August den Schlager-Countdown 2021. Los geht es um 20.15 Uhr. Wer die großen Auftritte großer Stars nochmal sehen will, kann getrost einschalten. Wer ein wenig mehr Atmosphäre und Live-Feeling haben will, sollte allerdings lieber beim SWR einschalten. Denn zeitgleich läuft dort Schlagerspaß mit Andy Borg. Der 40. Geburtstag ist ja oft ein Anlass, eine Art Zwischenbilanz zu ziehen, welche Wünsche sind erfüllt, welche Ziele erreicht, worauf kann man sich freuen. Ausgerechnet für den erfolgreichen Strahlemann Flori fällt das Fazit offenbar nicht besonders befriedigend aus. Im Gegenteil, der Sänger wirkt bedrückt und einsam. Florians Traum bleibt unerfüllt. Dabei wollte er es eigentlich zum runden am 4. August endlich mal wieder so richtig nett krachen lassen. Nach langem Lockdown-Frust mit richtigen Menschen im richtigen Leben anstoßen. Seit Monaten fieberte Flori seinem Ehrentag entgegen. Irgendwie mit ein paar Freunden, vielleicht auch im größeren Rahmen. So stellte er sich die Feier bereits im März vor. Es wäre schön, wenn man sich mal irgendwie, ja, umarmen könnte. Und einen entspannten Abend miteinander verbringen, Lagerfeuer. Ein bisschen Musik, singen. Das würde mir Spaß machen. Am liebsten hätte er ja schon den 39. Geburtstag vor einem Jahr groß gefeiert. Aber damals kam Corona dazwischen. Diesmal macht sein neuer Job alle Pläne endgültig zunichte. Die Pflicht ruft, die Freunde müssen warten. Denn neben Sängerin Ilse de Lange, 44, und Produzent Tobi Gard, 53, ist Florian in der Jury der neuen Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Die Aufzeichnungen laufen bereits und machen auch an seinem Geburtstag keine Pause. Ich habe da einen ganz normalen Castingtag in Bayern und ziehe den auch durch, verkündete Florian tapfer. Florian stürzt sich aus Kummer in die Arbeit. Passt ja irgendwie auch, denn seine Karriere hat für ihn stets oberste Priorität im Leben. Das war schon früher so. Scheint sich jedoch seit der Trennung von Helene Fischer, 36. 2018 mehr und mehr hochzuschrauben. Jedenfalls stürzt der Musiker und Entertainer sich seither in immer neue Projekte. Neben seinen Soloauftritten ist er nun auch als Duo mit Thomas Anders, 58, unterwegs, und performt zwischendurch nach wie vor gelegentlich mit seinen Bandkollegen von Club 3. Außerdem moderiert er mittlerweile diverse große Schlagerabendsendungen, und hat sich ein weiteres Standbein als Schauspieler geschaffen. Nach zehn Verhandlungen verlängerte er seinen Vertrag als »Traumschiff« Kapitän bis 2024. Auf ihn warten also drei weitere Jahre mit langen Drehtagen, die ihn tausende Kilometer um den Globus führen. Und nun steht er in den nächsten Wochen und Monaten also auch noch für «DSDS» vor der Kamera. Und unter großem Erwartungsdruck. Schließlich erhoffen sich die RTL-Verantwortlichen durch den Austausch des schnottrigen Jury-Urgesteins Dieter Bohlen, 67, gegen Strahlemann Flori einen grundlegenden Imagewechsel, und natürlich Topquoten. Dass bei dem enormen Arbeitspensum das Privatleben auf der Strecke bleibt, ist zwar traurig, aber nicht verwunderlich. Seit Dezember 2018 ist Florian offiziell Single. Und wie es aussieht, hätte eine neue Partnerin momentan auch gar keinen Platz in seinem Leben. Dabei macht er kein Geheimnis daraus. Wie sehr er sich nach der großen Liebe sehnt, einer eigenen Familie. Vielleicht bringt ihn ja die unerquickliche Erfahrung eines runden Geburtstags im Kreis von Möchtegern-Superstars dazu, seine Prioritäten zu hinterfragen, und sich spätestens zum 41. ein bisschen mehr Zeit für Herzensdinge zu schenken.